Oh, hi und willkommen mein Name ist Daniel P und meiner Metal Mario Master und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Yoshi's Wuli wult ja und wir sind hier in Welt 5 der Schneewelt ja weil ich voll schön finde ja es ist nicht schön hier ja sie seht, seht mich an ich bin jetzt ein Blauer joshi ja machen wir das zweite Level ja machen wir das zweite Level. Ja, vereist und tief gefroren und ja und alle tricks Stücke sind gratis ich ziehe items magisch an hm. und er das ist halt ganz unten ne? ja Leck, die dinge werden sichtbar Hoak. na dann let's go wir geben ja irgendwie mehr geld aus als wir kriegen am ende ach scheiß drauf aber wir kriegen auch echt viel allein durch die bonus spiele ich meine wir kriegen aber nicht so viel, um das wieder auszugleichen. Ach, egal. Für das Rest wird das doch reichen. Ne? Hier, sieh das an. Oh Gott. Oh, du hast eine Eismelone im Mund. Ja, oh, auch damit. Geh einfach durch. Hier. Ja, Mann. <lacht> Zerstört. Eliminiert. Ich glaube, er ist tot. Oh, äh. oh. Oh, ich sehe, wie wir machen müssen. Wie denn? werden die Pflanze irgendwie da schieben. So, warte oh, nee, mal. Da. Schieb den. Also, ich brauche nur damit. Okay. Ja. Gut. Müssen nice. wir gar nicht einsammeln. Nice. Ist, das, ist das schön hier, ne? Ich will eine Eismelone. Ich will auch eine. Jemals? Oder wir hätten so rutschen können, merke ich gerade. Nee, das gibt das ist keine Eisfläche. das ist leider keine Eisfläche, mein Bruder Danilo LP. Oh, dann nicht. Ein Eisblock. das ist voll traurig, wenn du ihn schlägst. Es tut mir ja leid um ihn, dass er keine Freunde hat. Aber, vielleicht... Aber guck mal da, der schießt Scheiger ist nach uns. Ja, wolltest du weitergehen? Ja, ich wollte den ja abschießen noch. Ah, sniffet! Gesundheit. <lacht> Nein, ich sag für Gesundheit. Weil... Weil. warum nicht, ne? Boah. Den neuen Yoshi, den ich habe. Morgen. Ja. Ah. Ah. Oh Gott. Geschenke. Oh Gott. Oh danke. Dankeschön. Danke. Okay. Oh, ich habe noch was im Mund. Ich was im... das ist ein wahl auch oh, geil. Das ist ein Wal, Wei, sieht doch irgendwie so aus, das Ding. Okay, ein was für eine geile kreatur oh. ha, Mehr, mehr Junge. Frau Yoshi. Und blau, was Yoshi. Feind. Auf 12 Uhr. Donuts. Oh, Mann, <lacht> Ja, du weißt, was das heißt. Ton. Oh. Hab bestimmt schon ein paar Sachen hier verpasst, ne? Ich hab keine Ahnung. Hier sagt den Spruch. Mm. Oh, mehr Jungfrau Yoshi und blau joshi Feind. Oh, da war Zeit gut. Nein, es ist, ist die Komm durch. Dann kommen wir gehen noch mal zurück. Ich will es noch mal machen. Los, come on. Way komm ehrlich, Warte, Alter, du warst ein Difficult drauf. Wie gesagt, ich sag, wieso war denn der im Wahl drin? Ne? Der war auf dem Wasser drauf, nicht aus dem Wahl raus. <lacht> also muss den gegessen haben. Das reicht uns nicht. Ich glaube ich vorhin nicht, Das hatten wir nicht. das hat eingesammelt, ein Ja, habe ich. Was? Das es ich sag ja. Äh, Mondzeit. Yay, Zeit. Gut gemacht. Ich komme echt ja durch. Ich war wirklich fast. Nein, oh, oh, komm schon. Nee, jung, komm Ja, Laubarsch Yoshi. Oh. Gut. Laubarsch Yoshi. Haben wir da alles? Ich denke ja. Okay, dann gehen wir mal. Ja, sonst nochmal mal dem... Aha, das ich da eis benommen. Hier gibt's da jetzt nicht. Da ist was. Oh, Hör auf, ihr bist wieder. Äh, also, ja. Nein! Nein! Ach, ach warte, Moment, komm her. Ich habe einen Plan. Nein! Und wie sah dieser Plan aus? sich ja. Plan ist eindeutig schief gelaufen. Ich glaube, wir sollten noch mal in das Bonusspiel gehen, damit die Gegner. Ah, halt. Was? Ja, das ist einfach. Mann, ich wollte ihn da durchkicken. Pass ah, mich durch. Ich krieg zu kotzen von diesen Viechern. Alter man kann uns gegenseitig einfrieren nee, ne? ich glaube nicht so nein wir können uns nicht einfrieren Okay, komm noch mal schnell spiel ja. hm. das ist alles teil des plans als kinder des großen mega masterplan richtig mittel mario masterplan ja das ist mit dem mario Masterplan. Hey, das Alpha Plan. Es ist ein Alpha Plan, aber es ist immer noch ein Plan. Äh, mehr Jungfrau Joshi und Blauwasch Yoshi vereint. Hä? Ja. Druna. Oh hat oh Warte auf mir! Warte mal, ist hier unten noch was? Nee, da war die Wolle. Bam bam bam bam bam. Ja. So. Da wollt ihr? Oh. Da müssen jetzt aber aufpassen, dass der nicht da hochschießt. Nein. <lacht> äh. Nein da unten kann man auch sich gerade. Warum schon gewundert, die ganze Zeit im Was? Naja, ich habe schon versucht. diese dinge mal einfach weiter. Nein, warte, das ist eine neue Chance. Nein. Okay, dann müssen wir, wir wissen, noch die sporten also ja, zurück. Ich habe keine ich hab keine mehr. keine oh. Oh, diese blöden Dinger. Oh, jetzt aber, ja, jetzt aber, hier, jetzt aber, jetzt, jetzt, oh, so pause jetzt, jetzt, jetzt, Okay, komm. Und warte, bis das Ding weg ist. Ja, oh Gott. Na, Endlich. Hat naja, jetzt auch lang genug gedauert. Findest du nicht auch? Ja. Oh, mein ein Gott. Ich hasse diese sicher Ja. Oh mein Gott. Hey. Danke Fisch. Also schon direkt die nächste blumen ah, ich Mit wieso fliege ich Wieso fliegen so nach links? Hä? Hier. Ah, ja, ich hasse sie. Ah. <lacht> was, was hast du denn jetzt gemacht? Du bist runtergefallen. Oh. <lacht> ich hasse diese <lacht> oh, so gut. Wir warten jetzt, bis der Reden kommt. Jetzt gehen wir darüber. Ich praktisch das dass an nicht anziehen kannst. Ja, das ist wirklich gut, ne? Spring runter. Ja, Luft stehen geblieben. Au. Nein! Oh, du hast mir das Leben. Ich habe jetzt gerade dein Leben gerettet. So, wir mal den aber wir, wir haben, haben deine Wolle verpasst. Wir haben aber eh eine Wolle verpasst. Au! Ah, ein Block! What? What? Was? Was? habe ich mit dem gemacht? Hmm. Mm. Hat so geklappt. Oh. Lol. Äh. Was? Bitte. Was? Null? Ah, okay. Kann man hier weiter? Ja. Ah, okay. Ooh. Ooh. That's a lot of fun. Gut. <lacht> Wo sind Labsafan? Okay, wo wir jetzt Eis? Eine gute Frage. Oder muss er uns einfrieren Ah, ich verstehe. Fremd mich ein, Kollege. Ein fremd mich ein, Kollege. Gut. Danke. Jetzt stirbt. Deine Arbeit wurde verrichtet. Du, du, du. Clever. Ja, genius. Wir sind einfach nur genius. Okay, kein Joshi. Finde ich aber, nicht gut. Aber alle Blumen. Aber kein Joshi. Und keine Münzen. Und keine Herzen. Ah, alles so scheiße. Oh. Alles so scheiße. Ich hasse mein Leben. Nee, Teppich. Oh, fliegender Teppich. Oh, mal. Falscher Ort dafür eigentlich. Weil fliegende Teppiche in der, im Winter. Ach, was. Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Fliegender Teppich. Warum heißt der Level fliegender Teppich? erklärt es mir ich schreibe ich schreibe nintendo gut viel mal an warum heißt dieses level fliegender teppich naja fliegender teppiche schnee orient orient und schnee passt so passt schon gar nicht mehr macht auch perfekt Sinn. guck mal ganze schnee mit musik ah, okay. äh? Äh? Alter. Mach's gut, ne? ja, Ich komme nicht mal runter. wenn <lacht> wie bewegt sich der Teppich überhaupt? Oder ja, ist hier so. Wenn er da links steht dann geht er da links, wenn der rechts stehst. Ach so, ja, wenn wir hochspringen und wie fliegt er runter? Ah. Ah. Okay, wenn wir da weg sind, dann geht er ja. nach oben, oder? aus Ich habe da oben gesehen. Ja. Hey? Ich bin derjenige mit dem Magnet. Guck mal, ob hier nochmal das. Nö, nee, okay. Ich bin mir verdächtig aus. Wolle. Warte. Gibt es mehr, gibt es mehr, gibt es mehr, gibt es mehr, gibt es mehr. Gib ihm die Wolle. Oh. Oh, oh. <lacht> Und dann hat jemand einen Wollfetisch. Hast du etwa einen Wollfetisch, Daniel LP? Ja. <lacht> ah. Du kleines. Du kleiner. Ah. Na, na warte, du kleiner. Wird ihn erwürgen. Komm her. Oh. <lacht> Moment mal. Also ah, so kann man runter. Okay. Ah. Da kann man so auch nach oben. Und nach oben guckst? Nö. No. Nee. Komm runter, runter. Ich halte dich. Schnapp dir das. Ich habe keine Wolle. Willst du von mir? <lacht> Hast du das gesehen? Ja, ich war der Ball. Natürlich. <lacht> also ich muss sagen, du gibst echt einen guten Ball ab. Was? Achso, ich hatte dich vergessen? Ja. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Ja, ja, ja, ja. Lüge! <lacht> da oben? <lacht> Sein. Was ist das? Ich habe es gerochen. Mein riesigen Zinken. Riech. Ich bin immer noch im Ei. Ah, oh, ich habe 20. Habe ich glaube bis zum Ziel. Ja. Wieso denn? Ach nein, er fährt mich. Dankeschön. Äh, um. Alter. Ah! Was machst du denn? Ah. Ah. Wir sind zu tief gewesen. Ah. Wo ist der Teppich? <lacht> Wo ist der oh. Teppich geblieben? Und was hast du schon wieder mit dem Teppich angestellt? Ich will keinen orangenen Teppich. Gibt's auch eine andere Farbe. Ich will einen Teppich. Oh. <lacht> ich war gegen die Farbe. Oh, oh, oh. Uh auf! wir ja, haben oh, die Dose schon längst offen. Hat oh, den euch gegeben? Den hast du gegeben? Ey, man einen eigenen Teppich. So einen fliegenden Teppich? Wow! <lacht> <lacht> oh. <lacht> Wo kam die denn jetzt her? Der Pisser ist da los, stecht da röhre. In den Teppich da unten. Rolle. Roll. Ah, geht weg hier. Super duper Teamwork. Okay. Nein. Ah, nicht zu tief. Autsch. Autsch, Autsch. Äh. Ähm. Okay. Nun. Äh, Alter. wir haben wir das gerade gemacht? Okay. Ich erledige mir das. Nein! <lacht> ich sollte dich vielleicht auch mitnehmen. Ne? Das wäre teuer, ja. ja. Voll kleine Teppich. Ich habe leider keinen größeren gefunden. Aber ich zu schützen, ich krieg Panik, wenn jemand so nah mehr ran ist. Das wir nicht voran. Also muss ich das leider hier so tragen. Warte mal, wie viele Herzen habe ich? 10. Ich habe Ich will noch mal rumgucken. Okay. Okay, hier scheint es zu sein. Ich schieb dich jetzt. Komm <lacht> will da <lacht> Das will ich doch nur darunter schmeißen. Nein. so will ich nie was tun. Alter, das, aber, ne? das ist aber ein... Das aber ein... Teppich. Das die Lamborghini unter den Teppichen. <lacht> Lamborghini unter den Teppichen. Hey, wie heißen die nochmal, diese langen? Heißen die? Noch? Ja, Lamborghini. Der Lamborghini unter den Teppich. Ups. Äh. Ups. Alter! Also, da wurde, wurde auf unserem Teppich ein ah. Oh nein. Komm äh. da? Der Teppich ist doch schwer. Komm drücken. Der Teppich ist doch schwer. Äh. Komm, komm. Ah, der ist voll auf uns untergesprochen. Wo ist der Teppich? Ich weiß es nicht. Der Teppich? <lacht> Hilfe. Ah. Ah. Scheiße. Ah. Nein. Ah. Er wird aber trotzdem nicht gespeichert. Ich weiß Na, ah, Warte, den stappen wir uns. Er hat einen Teppich kaputt gemacht. Aua. Oh. Der eine der ist voll runter gesprungen ja. ja. so, jetzt stürzt er in sein verderben <lacht> jetzt kriege ich die ah. wenn gegner da drauf sind und wir abspringen fällt der teppich runter ja, wie ein super mario in diesen einen plattformen ja so ähnlich aber hey wir haben immer noch alle wolle runter ich rette dich mit meinem teppich mit meinem teppich <lacht> Letzte blume Unter von unserem Teppich. Nein. Nein. Aber ist schon wieder passiert. So, so habe ich das nicht gemeint. <lacht> Gott, verdammte Scheiße. Wie ist das schon wieder passiert? Ich habe doch keine Ahnung. Lass uns, lass uns einfach dafür sorgen, dass der Teppich erstmal oben bleibt. Okay. Nyon, Du Wolle, Mann. Nein. Äh. Bist du? Ach, da bist du. Ich bin Wolle. Du bist Wolle. Oder bist du Wollo? <lacht> äh. You can do it! Na, na auf mich die ganze Zeit zu essen. Das wollte ich nicht. Ich will jetzt einfach nur hier weg. Oh nein! Da kommen die pflanzen pflanzen! die. Sind zu, die machen unseren Teppich noch schwerer. Was? Also, Alter. Geschenk. Was yes. wesen aber das? Schwarz-weißer würde den okay. das war ein bisschen stressig am ende ja. den, den, den, den, den, den, den. blümchen blume ich mag keine blumen ich habe sie zum Fressen gern ja, ja das mit den herzen ja. aber wir haben alle stempel ja wir haben, wir haben alle stempel und wir haben auch die wolle das heißt, wir bekommen einen neuen Yoshi. Wow. Yay. Oh. Yoshi. Hey. Wir hatten ja schon wieder so viele Punkte. Ich habe die Melode bekommen. Num, num, num, num. die Wolke gegessen. <lacht> oh. Ich habe keine Bonuspunkte. Nein. <lacht> ich habe dich gefressen. Da yes. mm. habe ich dich ja besiegt bis aufs Blut. Wie hat geschmeckt? Wie viele Minuten haben wir? Ich habe 27. Also ist noch ein Level machen oder soll man aufhören hören? Nee, das auf. ja. ja, okay. Also dieses Level ist echt kacke. Das ist der Panda Yoshi. Hm. Da macht doch ja keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Vor allem erstmal mal fliegende Teppich Orient im Schnee und dann Panda Yoshi. Ja, weil Orient ist nicht China. Und da ja. steigt doch nicht. Genau. Oh. Ich sehe schon, im nächsten Part gibt es eine Festung Und von dem, denn eigentlich das ist Monty Und nicht schon wieder Monty ja, schon wieder Monty Python. Nein. Bei Monty Python ist das so, muss die Filme mehrmals sehen, damit du sie verstehst. <lacht> das ist leider der, der traurige Witz dabei. Also ich kann nur so ein paar Szenen ja, <lacht> ja, gut. Man -Man -Man -Party, ja? Nein. Ja, wir werden den Part hier. Und beim nächsten Mal sehen wir uns in dieser Eisfestung von Monty. Ja. schon wieder Monty. Hurra. Gut. Bis dann und ciao. Tschüss, Zikowski.